Wieder. Das ist der zweite Teil der Videoreihe, in der ich euch erkläre, wie die Vollversammlung funktioniert und was ihr dafür alles wissen müsst. Und wenn ihr euch das erste Video anschaut, wo der generelle Ablauf erklärt wurde, dann wisst ihr auch schon, dass es jetzt um den Teil der Diskussion des vergangenen Geschäftsjahres geht. Das heißt, jeder aus dem Vorstand wird euch berichten, was er mit seinem Bereich erreicht hat, was er für tolle Errungenschaften hatte, vielleicht auch Sachen, die nicht so gut geklappt haben. Und im Anschluss haben wir alle gemeinsam die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Ihr könnt anbringen, was ähm, ihr gut fandet und so weiter. Ähm, es gibt zwei konkrete Sachen, die wir da auf jeden Fall mit euch besprechen wollen. Das eine ist die Frage der Trikots. Wir haben ja neue Trikots dieses Jahr gemacht und haben uns dann gefragt, wollen wir die jedes Jahr neu machen mit zum Beispiel einem Design-Contest. Dann würde sich das Design jedes Jahr oder alle zwei Jahre ändern. Oder wollen wir auf immer und ewig dieselben Trikots haben? Das ist eine relativ schwierige Frage, wollten wir auf keinen Fall alleine im Vorstand entscheiden. Deswegen das als Diskussion in die Vollversammlung. Der zweite große Punkt ist das Thema Kommunikation. Wir haben ja verschiedene Kommunikationswege, allen voran unser Forum und E-Mails, die ihr ja vom Vorstand immer bekommt. Wir haben aber auch das Gefühl, dass diese nicht so genutzt werden. Also viele lesen ihre E-Mails nicht regelmäßig, viele schauen nicht regelmäßig ins Forum oft kamen Vorschläge, dass wir stattdessen Discord oder Slack etc. benutzen, statt der vielen WhatsApp-Gruppen, die es gibt. Und da wollten wir mit euch gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Hier wäre es aber natürlich gut, wenn ihr euch vorher schon ausführlich Gedanken macht, was ihr für kompakte Ideen habt. Weil wenn wir ein System davon ändern, dann müssten wir eigentlich alles andere auch ändern. Das heißt, besser wäre, wenn wir versuchen, die bestehenden Strukturen besser zu nutzen. Und da ist euer Input wichtig, was ihr über welchen Kanal haben wollt. Ähm, genau, das sind die wichtigen Themen, die es auf jeden Fall zu so diskutieren gibt. Wie gesagt, könnt ihr dann selbst auch noch Themen einbringen. Wenn ihr etwas in Form eines Antrags, der wirklich förmlich abgestimmt werden muss, einbringen wollt, dann müsstet ihr das aber separat anmelden. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, wäre das eine Chance für die FAQ. Denn wer es aus dem letzten Video vergessen hat, ganz am Ende werden wir einen Livestream mit FAQs machen wo alle Fragen, die offen geblieben sind, beantwortet werden.